Du, der Emil, der hat einen wunderschönen Urlaub gehabt. Mhm. Ja, ich weiß das, weil ich war mit ihm zusammen am Südpol. Mhm. Cool war's. Mhm. Hofer, ich sag dir, wir haben im Sommer so viel versammelt. Das war echt eine schwierige Entscheidung. Daheim bleiben oder Urlaub? Mhm. Als wir, also, also ich und der Emil, zurückkommen sind, da sind die Neuigkeiten nur so auf uns eingeprasselt. Mhm. Zum Beispiel der Untersuchungsausschuss. Hast, hast du mitgekriegt, dass der aus ist? Mhm. Der Untersuchungsausschuss zum Thema mutmaßliche Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung ist unter der Leitung von Wolfgang Sobotka zu Ende gegangen. Sobotka durfte sich selbst als Zeugen vernehmen und seine Unschuld feststellen. Hauptentlastungszeuge war Andreas Hanger, der immer wieder mit gut einstudierter Wortwahl und Gestik dasselbe in ewiger Gleichheit wiederholte. Österreich trägt nun Hangers Leistung Rechnung und schlägt ihn für den Oscar in der Kategorie Beste männliche Nebenrolle im Film PK Ibiza UA vor. Oder die Sommergespräche, da hat Dermaßen Erhellendes gegeben, ein ah, Wahnsinn. Mhm. Alle Parteigranten sind in allen möglichen Sendern so privaten und weltpolitisch relevanten Dingen ganz benibel ausgefragt worden. Mhm. Ja, und da hat es ja dann auch ganz viele überraschende Dinge gegeben, die ihr so nett gedacht hätte. Dass die ÖVP gegen Zuwanderung ist, dass die SPÖ keine Ideologie mehr hat, dass die Grünen versuchen auch bei der nächsten Wahl wieder ins Parlament zu kommen, dass die Neos die eigentliche neue Volkspartei sind. Mhm. Ja und das Überraschendste, dass die FPÖ mit der Wahrheit offensichtlich nicht so gut kam. Der Weltklimarat hat in seinem neuesten Bericht festgestellt, dass die menschengemachte Erderhitzung schneller voranschreitet als prognostiziert. In einer ersten Reaktion warnte Klimaexperte Herbert Kickel davor, in Hysterie zu verfallen. Man solle doch eher auf Bergführer und Bauern hören, die Klimaveränderungen schon seit der Steinzeit beobachten, analysieren und in ihre tägliche Arbeit einbinden. Alles entwickle sich und entwickle sich auch wieder zurück, um sich wieder zu entwickeln. So Kickl über den natürlichen Kreislauf des Lebens, wie er ihn schon seit Anbeginn der Menschheit höchst selbst beobachten konnte. Und die allerbeste Nachricht hast du ganz sicher versandt, Was ganz wichtig ist. das sichert uns aller Zukunft. Mhm. Ja, brommel du nur. Ich sage dir, das ist etwas, was die Zukunft des Landes über die nächsten Jahrzehnte, wenn er sogar also bis ins nächste Jahrhundert sichert. Mhm. Sebastian Kurz wird Vater. Wie er uns die letzten Monate wissen ließ, ist seine Langzeitfreundin schwanger. Kurz wird die Stunden der Geburt bei seiner Familie verbringen. Der ORF überträgt live und analysiert mit den Kurzexperten Wolfgang Rosam und Martina Salomon. Der Kurzspross wurde bereits als Mitglied in der JVP angemeldet und stellt sich bereits in fünf Jahren der Wahl zum JVP-Obmann. Nach der Matura wird er dann die Liste Kurz als neuer Spitzenkandidat anführen, sehr zum Gefallen des dann amtierenden Bundespräsidenten Sebastian Kurz, der die... Wie immer mit absoluter Mehrheit ausgestattete Liste Kurz mit der Regierungsbildung beauftragen wird. Ich freue mich so, der Kurz ist gesichert. Also hat sie absolut nichts getan. Sag mal, hast du mir gerade nicht zugehört? Doch, das ist ja früher. Ja, wo warst denn du eigentlich auf Urlaub? Balkonien. Und da bin ich noch immer Sicherheitsräuber. Toi, toi, toi. Mm hmm...